Ich Augen hat man Schatz. Und ihre Fiese sind Schatz. Ich schon über 20 Jahre hier. Also seid ihr Aber beide Alkoholiker, ne? <lacht> <lacht> Oder wie sehe ich das genau? <lacht> Nicht Alkoholiker Vollbenziner. Ich kenne den Kiosk ja. seit über 30 Jahren. Ja. Ja, es ist irgendwie traurig. Es ist cool. Deutschland-Trikung. Das bist Ja, herrlich. Cool. So richtig drin war ich erst vor meinem, gut, mein Mann hat es 78 übernommen. Ja, da war ich dann auch teils mit drin halten. Äh, ich hatte nämlich eine Junghimolie, ne? Seitdem habe ich auch keiner ja. Ich hab keine Lust. Das keine heißt, mir alles schon mal. Ja, wissen Sie, meine Tochter hat zu mir gesagt, nächsten Sonntag fahren wir nach Köln, damit du endlich mal irgendwo hinkommst. <lacht> Hintergrund schöne bayerische Musik, ne? <lacht> Heine, ne? Ich mache hier gerade ein Interview. Es, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie hören irgendwo im Park auf irgendwelchen teenage Gerade da, wo es gemütlich ist, wo eine Bank ist, wo ein bisschen, ein bisschen geschützt sind, sodass ähm, sie jeder sieht, was am kaufen sind. Oder sie gehen ein bisschen mehr Geld haben, Die gehen hier mal in Tankstelle, hinten Hof oder so. Und kriegen da Wo sollen sie auch anders noch Boah, bist du fett Die Hände zum Himmel <lacht> <lacht> Ich gehe seit seit zig Jahren hier hin. Das ist meine zweite Heimat. Ich kann mit der Frau Fortenmacher sämtliche äh, persönliche Probleme bereden. Die gibt mir sämtliche Tipps und. Reinhardt kannst du wiederkommen? Wir konnten also unsere Sorgen bei ihr lassen. Wir ja. hat, hat uns gut so gut zugeredet, haben ja. aber, aber was wir was draus gemacht haben, ist ja gut Aber sie hat nur was Sie hat die ganze Frist aufgenommen, sie hat äh, Tipps gegeben. Mutter der Nation. Ja. Mutter ja. Theresa ist Scheiß dagegen. Ja. Also ja. ist doof, das ist Auto als ja, der eine Kollege hat seinen, seinen, seinen äh, das steht in der NW nachzulesen. Seinen Schlüssel hier deppelt. Genau. So, hallo. Das ist, das ist eine Katastrophe. So was soll er jetzt machen? Ja, das ist so bei mir. Das ist eine Katastrophe. Das wäre noch schlimmer. <lacht> Volker, ich hab noch eine gute auf dem Konto da, oder nicht? ich mal nach kommen mal wir morgen mal brot früh schicken. Ja. Oh, gut. Das musst du auch, das Dieter muss doch. Ja, also so, ich möchte zum letzten Mal den Kasten ab. Wort muss hier bleiben. Ja? Ja, ein Stück von Wien, ein, ja, ein Stück Das muss aber stehen. Weil, weil Kiosk macht so. Morgen, morgen gibt's hier hier